Hallo und Willkommen zu F1 2018 Koop hier beim Kanada Grand Prix. Ähm, ja, ich habe mit Günter Steiner geredet, er hat gesagt, ich darf leider meinen Teamkollegen nicht feuern. <lacht> Vorerst nicht feuern! Er meinte nämlich, ähm, er, er will unbedingt verhindern, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen. Darum will er weiterhin meinen Teamkollegen behalten. Und er kann mich natürlich auch nicht rausschmeißen, weil ich habe die letzten Rennen konstant einen Punkt geholt und das reicht dafür aus, dass mich das Team leider behalten muss. Wie viele Punkte habe ich geholt? Ich habe den Mehr als ich. Du hast in Singapur nur eine Position mehr gehabt und im letzten Rennen, also Katastrophe, Platz 12, also dass du dich noch nicht schämst hier als Haas-Fahrer. Ich würde aufpassen, was du sagst. Das war ein Scherz. Ich weiß, dass das ein Scherz ist. Du sollst denn noch aufpassen, was du sagst. <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich bald abgeräumt werde in einem hey, Rennen. Halt Na, wieso? So weiß irgendwie... nicht, das, ist, das ist einfach so ein Gefühl. Vielleicht dass sobald eine Wand stehen wird vor mir. Vielleicht schlägst du da auch richtig. Auf jeden Fall, wie ihr seht. Ich fahre einfach nicht ich raus, mein, weil, warum soll ich rausfahren, wenn es in fünf Minuten abtrocknet? Wobei, Van Dorn kann keine Wand für dich sein, weil Van Dorn hat im Gegensatz zu dir ein Podium geholt im letzten Rennen. Mhm. Und du hast bisher wie viele Podien geholt? Eins durch Glück, weil ich rausgeflogen bin. Welches? Deutschland. Das war aber auch sehr viel Können, muss man dazu sagen. Und ja. ich wäre selbst wenn du mich überholt hättest, hätte ich das Podium ja, geholt also. Ja, aber du hast mit Hamilton stark gekämpft. Ich hätte, wäre der vorbei gewesen wäre Ich habe ihn hinter Vierter. mir gehalten, das wäre immer so gewesen. Mhm. Interessant. Interessant wird gleich, dass ich kurzzeitig die Session-Bestzeit haben werde. Weil ja, ich bist du rausgefahren? Warte. Nein, ich, ich, ich, ich fahre erst raus, wenn es trocken ist so weil warum soll ich jetzt rausfahren wenn ich sehe dass es in gut zwei drei minuten trocken sein soll irgendwie musste ja mit den vorne mithalten bei den zeiten Ja, das stimmt von dorn hat einen super ersten sektor Schauen auf die Zeiten, damit es nicht zu langweilig wird. Van Dorn, nee, ne, hat einen richtig katastrophalen. Sebastian Vettel ist viel schneller. Nein, Van dort hat einen guten Sektor. Wir bleiben dabei. Und Fernando Alonso hier mit drei lila Sektoren und F Pierre Gasly mit einem lila Sektor, aber hinter ihm. Oh, 5.000 er in lila Sektor, also echt, das zählt nicht. Fährst du eigentlich schon? Vielleicht. Ne, du fährst nicht. Ich hab nur noch keine 6. Deswegen Zeit. konntest du auch die Zeiten sehen. Du, du, du machst das gleiche wie ich. Dann brauchst du nicht über mich mecker. Soll ich denn rausfahren? Ja, warum soll ich rausfahren? Ja, die Frage ist eher, warum du überhaupt fahren solltest. Ich muss Haas zeigen, dass ich mich nicht zu Red Bull oder sonst wem feuern. Ja, und dann noch weniger Punkte holst. Ich hab's am Ende noch kaufen, weil ich ein Paydriver bin. Die Sache das ist, ich nicht. man kommt zu Red Bull nicht als Paydriver. Ja, aber Williams nimmt mich immer. Die Sache ist, wenn mich Williams nimmt, dann muss ich den Sirotkin machen, das heißt, mich äh, warten, bis die alle zum Überrunden kommen und dann mit der Brechstange dagegen halten, das ist der Sirotkin. Das ist nicht der Sirotkin, der Sirotkin ist, wenn man gegen andere Fahrer in derselben Runde verteidigt wie sonst was. Ja, und dabei die Leute abräumt, wie den guten Sergio Perez. Lucky, jeder weiß, dass das Dumm von Perez war. Dass das alles Peres Schuld war. Das, das, das, das war nicht Peres Schuld. Nein, Illuminati. <lacht> ja, ich weiß, dass das Peres Schuld ist. Wann war. wird's trocken? Jetzt. Deswegen fahre ich. Das ist eine Lüge. Ist ja immer ich bin noch. Draußen. Ist immer noch Spray. Richtig viel Spray. Ja, Spray aber Was hast du mir gesagt, Chef? Da waren doch gerade die Regenwolken schon weg. Es regnet aber noch. Was soll die Scheiße, Jeff? Die Regenwolken sind noch nicht weg. Bei, bei mir sah es so aus, als wären sie weg. Bei plus 0 Minuten steht noch Regen. So. Es regnet ja auch noch sogar. Oh Gott, das ist. Wow. So, jetzt in 5 Minu Minuten wird es trocken. Das war bei mir schon vorher gestanden. Ich habe die Zeit runtergezählt. Jetzt waren die 5 Minuten rum. Jeff hat mich angelogen. <lacht> <Und es lacht> oder kann es einfach nicht zählen. Jetzt fahre ich hier mit Trockenreifen im Regen. Das Gefühl hatte ich auch schon bei dem Kanada Rennen. Und du machst dir schön die Reifen kaputt, weil die durchdrehen. Nee, sie drehen nicht durch, die sind so, die sind sogar kalt. Ich habe sie das erste Mal unter 84 Grad. Wow. Ich versuche jetzt mal eine Runde zu pushen, einfach mal, just for fun. Wenn du mich in der Mauer siehst, dann war das einfach Dummheit von mir. <lacht> rauszufahren und Jeff zu glauben. Es sieht aber schon relativ trocken aus, muss ich sagen. Es fallen zwar noch Regentropfen, aber das sieht schon so trocken aus. Der ist es aktiviert, okay, jetzt bin ich richtig. Jetzt kann ich fahren. Let's go. Okay, die Wall of Champions Schikane ist noch relativ rutschig. Ich wollte unbedingt noch die Kurve abwarten und gucken, ob du in die Wand fährst. <lacht> Dann muss ich dich leider enttäuschen, habe ich nicht gemacht. Ja, ich habe es leider gesehen. So, ähm, Jeff, warum hast du mir Inters noch drauf draufgezogen? Ja, weil du es selber umstellen muss Jeff ist blöd. So, jetzt sind die Inters sogar 2,6 Sekunden schneller. Inters? Natürlich, weißt du das. vielleicht auch die Slicks, wer weiß. Bin sogar langsamer als Hamilton auf Inters gerade noch. <lacht> das ist mir gerade leid. Und zwar um eine Zehntel, aber nur zum Glück. Ich ja. bin einfach zu früh rausgefahren, nicht Dödel. Bin immer noch um eine zehntel langsamer ich habe im zweiten sektor nichts gewonnen nichts verloren aber jetzt hier auf der langen geraden müsste ich ihn einfach abhauen im guten hamilton das blöde ist es ist halt eine verdammt langsame slix zeit reicht zwar um die interzeit wahrscheinlich zu knacken aber nicht um mit dieser oh mein gott competitive peres ist denn. mir reingefahren schaden du hast nicht peres gekillt sag jetzt nicht du hast peres eliminiert Peres ist mir reingefahren. Ich war neben der Sch neben der Dialinie. Du Sirotkin, wenn ich dich kriege! Es tut mir nicht leid, dass ich dich in Ungarn erwischt habe. <lacht> Scherz. Och Peres. Das ist eine Lieblingsstrecke. Was hast du getan? Das war halt seine Augen aufmachen. Das ist ja so wie dieser Lucky ja, mach Boy. Mach mal deine Augen auf. Ich bin in meiner Outlab und rolle rum und dann passiert sowas. Mach mal Platz, ich bin auf einer schnellen Runde. Rechts, links, wo gehst du hin? Danke. Du brauchst nicht rüberziehen. Wenn du mir jetzt da reinziehst, dann hasse ich dich. Das ist eine super Runde, du... Ich sag dir, wenn du gleich auf deiner schnellen Runde bist, du wirst einen Bremsblock sehen, <lacht> der dich rausschmeißen wird. Du hast mir eine Sekunde gekostet. Ich hätte mir jetzt noch einen Reifensatz sparen können, wegen dir nicht. Das kriegst du zurück. Das kriegst oh, du sowas schon zurück. Weiß. Das stand nicht außer dem Weg. Ja, ja, ja. Das war mit der Absicht. Du bist mir erst rübergezogen Richtung mein Auto. Und dann das. Nee, das nehme ich dir nicht ab. Das ist. Ich bin jetzt hinter Leclerc wegen dir. Du kannst du noch eine Runde fahren? Nein. Nicht auf dem Reifen beziehungsweise mit dem Benzin und dem ERS wird's es knapp du brauchst nicht so langsam fahren du wirst den Bremsblock gleich sehen okay, ich fahre dann einfach mit den Reifen nochmal raus Du Wo bist du? hsp <lacht> Ein Frontflügel muss dran glauben. Seit wann kann man hier DRS nutzen? Was war Seit das? Wann hat man auf der ist alles in okay, hat sich erledigt. Danke. Danke, Spiel. Ich hab die Wand nicht mal wirklich berührt. Geschieht dir recht. Alles klar. Egal, es wird ein cooles Rennen werden von hinten. Du hast Perez eliminiert, was meine Runde zerstört. Das gibt Ärger. Und den hast du schon bekommen vom Spiel. Ich werde sowieso im Rennen vor dir landen. Nö. Du Doch. hast vergessen, dass unser Auto eigentlich pink ist und ich Perez heiße und du Ocon, wie, wie wir letzte Season festgestellt haben. Ich an ich der einfach oder so. Oder auch nee. mal cutte dich. Nee, nee, nee. Wie du noch auf 3 bist, so verdient. Und ich muss jetzt einen neuen Reifensatz wegen dir opfern. Was sagst ja. du dazu? Also ich kann da einen Stop fahren. Das kann ich auch mit den Hyper. <lacht> Was war das denn gerade? Da ist ein Rapper rausgekommen und der der, der, der, Sauber von äh, Ericsson ist einfach in dem Moment einfach stehen geblieben. Von 80 auf 0. Und ist dann wieder weitergefahren von 0 auf 80. Instant. hat er eben einen Schaden beschert. Nein. Instant, in der Box. So, natürlich werden wir nicht die Reifen wechseln. Wir werden einfach noch ein bisschen Benzin nachtanken und fertig. Ich werde einfach diese Reifen weiterfahren. Ich sehe es nicht ein, hier einen neuen Reifensatz zu opfern. Auch wenn die jetzt schon abgenutzt sind, ist mir wurscht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt in die Wand krache, ist natürlich größer. Aber ist mir wurscht. Ich mache mir keine Sorgen, ich schlag dir schon im Rennen. Mm -mm. Da bin ich mir sicher. Was mich überrascht, ist, fahren keine Top-Teams gerade raus, irgendwie gefühlt. Okay, ich habe nichts gesagt, ich schau gerade auf die Karte und sehe einen Ferrari und einen Mercedes. Ja. Der Ferrari geht immer wieder rein. Nein, das ist Raikön. Ja, meine ich, der geht wieder rein. Vettel ist noch in der Box. Ich habe ja gesagt der Ferrari. Ja. Ja. Dann ist Raikön auch ein Ferrari. Ja, das weiß ich. Ja, wieso hast du gesagt, nein, es ist nicht Vettel? Ich weiß, dass du Ferrari gesagt hast, aber es ging um Raikön. Für mich. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein paar hier nicht mehr rausfahren werden, gefühlt. Warum die auch immer schon noch raus, also ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal die P den P1 holen. Kurzfristig zumindest. Wir sehen wie du unter eine 10.1 kommst. Von Demnach. wem? Hm? Wie du eine 10, 1 schaffst. Ja, aber von wem ist die? Raikön. Oh shit, ich habe nicht gesehen, dass Raikön schon gefahren ist. Und der Lonsat hat eine 10.5. Wieso stand da oben nicht lila Zeit Raikön dann? Der, hat also zwischendurch. Schon, der hatte schon die ganze Zeit. Der hat hier als erstes gesetzt, die erste Trockenzeit. Der war nicht draußen vor, das habe ich gesehen. Wie war das der Kamerabug, äh, der, der Stotter Bug im Multiplayer wurde behoben im letzten Update. Ich sehe gar nicht. das 109. Also ist äh, Raikön auch noch zu kriegen. Ja ja, ich, ich bin auch solche Zeiten schon im Sauber gefahren, also. In dem Bereich. Ach verdammt, wir haben vergessen die Schwierigkeit hochzustellen, kommen wir gerade. Ja. Oh, was ein Wunder, ich habe eine Sekunde gefunden! Wow! Das kann ich mir ja so gar nicht erklären. Wieso denn auf es, es einmal? Fehlen nur noch ein paar Sekunden auf den Rest. Oh, das Dustwall. Das wird noch besser, keine Sorge. Das sind ja abgenutzte Reifen, im Notfall kann ich nochmal neue zünden. Oh Gott. Oh. <lacht> Hat man das gesehen bei dir? Ja, ich habe das voll im Bild. Ich glaube, es macht keinen Sinn mehr, mit dem kaputten Frontflügel weiterzufahren. Ja. Wieso kann man eigentlich einstellen, dass der Flügel nicht gewechselt werden soll beim Boxenstopp hier im quali Welchen Sinn will es machen, damit du überhaupt noch eine Runde fahren kannst? Ja, weil äh, man verliert genauso viel Zeit, wie äh, wenn du nur im offline du es Sinn haben im Online. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, ich muss sogar einen frischen auspacken, weil wenn es vor mir ist, dann traue ich dem Spiel nicht. Wann kommt Leclerc denn? Leclerc ist eine Sekunde langsamer. Okay, der hat auch am Anfang eine Zeit gesetzt, aber... Fällt der gerade raus? Egal, ja, Lewis Hamilton wird gleich eine Zeit setzen. Mmh. 3,3 Sekunden Verbesserung für Lewis Hamilton im ersten Sektor. 6,7 Sekunden Verbesserung. Warte, was? Ich dödle, ich sehe jetzt erst, dass das nur eine Minute 50 ist. Mhm. Oh Gott, her mit dem Reifen, her mit dem Reifen und raus, raus, raus, raus. ich muss Benzin runterstellen, raus. Du musst ja mal wird <lacht> neue Bestzeit setzen. 10,1 Sekunden Verbesserung. Für ich habe das gar nicht mitbekommen, ich war gerade ganz gechillt und dachte mir so, jetzt warte ich mal <lacht> ab und schau mal, ob ich noch rausfahren muss. Und dann sehe ich so, holy shit, die Zeit. <lacht> Die Zeit. Hinter dir ist noch Vettel, Bottas, Ricardo, Hülkenberg und uh, Du über die Linie, kommen gleich? Jetzt muss ich eine richtig schnelle Outlap fahren. Am besten dasselbe, bist du dich auch noch in der Outlap. Warte, ich schaue nur mal ganz kurz nach, wer hinter mir noch alles fährt. Und Sergio Perez ist raus. Okay, es fährt jeder, es fährt Bottas und Ricardo fahren gerade auf Ultrasoft. Sie wollen es wirklich wissen. Aber egal, ich werde einfach fahren. Ich muss ich muss hier wahrscheinlich nur ein oder zwei Positionen kriegen, aber. Vettel muss ich kriegen. verbessert sich nach seiner Zeit bisher auf eine 1.12, Sektor 3 ausgenommen mal. Hat Vettel? Ne, warte, Vettel kommt das noch gerade, oder? Ja. Oh, sieht nach einer neuen Bestzeit aus. Ja. Hast du nicht gesagt, da kommt auf eine 1.12 nur mit seinen Sektorzeiten? Nur noch Sektor 2. Sektor 3 habe ich noch nicht gesehen. Sektor 3 hat er sich natürlich ich auch nochmal verbessert. Scheißdreck. Scheiße, ich habe Zeit liegen lassen, Zwei Zehntel in der ersten Kurve. Das war richtig beschissen. Schale klärst ist auf einer guten Verbesserung. Nein, ja. Flügel kaputt. Nico Hülkenberg ebenfalls. Eriksson ebenfalls. Ich muss eine halbe Sekunde rauszaubern mit einem kaputten Flügel. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Gerade eben habe ich mich noch drüber witzig gemacht hier schon so früh zu gehen. Oh, Nico Hülkenberg setzt eine Traumzeit. Fuck. Charles Leclerc setzt nach 10 6 und Ericsson ebenfalls 10 9. Ich muss die Wall of Champions Chicane so gut kriegen wie noch nie. Ich kenne das, ich weiß nicht, ob der 2017er Trick hier noch geht mit dem Nee, geht ja doch, ja doch, ging einigermaßen mit dem Reinschalten. Und oh, ich sage um. so. Hä? Ich hab 2 Zehntel Verbesserungen warum noch nicht. Ich habe nicht mal eine Position gekriegt. Ich bin letzt. Was soll die Scheiße? Das ja. kann doch nicht Hat sein. Hat ein bisschen oder? gefehlt. Die haben mich alle nochmal schön verbessert. Hat dir eine Zehntel gefehlt? Drei Zehntel haben mir gefehlt. Ja, auf eine bessere Position meine ich. Ja. ach gottchen ich war auf so hätte ich das nicht am anfang weggeschmissen wenn ich den flügel so angefahren mhm. traurig einfach traurig guck mal du bist nicht letzter im quali Ja, schönes kurzes Qualifying, Leute. Schönes Q1. Ich wollte eine Besserung, so schmeißt mich Günter Steiner. <lacht> Schlechtester fahrender Fahrer hinter. Ja, selbst Lance Troll ist weitergekommen. Ja. Selbst <lacht> Sey oh, war schneller. Oh, oh. Hartley war schneller. Van Dorn war schneller mit einem schlechteren Auto. Wenn man aufzieht, wenn alles ein schlechteres Auto hat, dann müsste ich eigentlich auf P9 sein. Ja, das, eigentlich jetzt schon auf, eigentlich hättest du schon auf P7 sein müssen. Nee, ich bin nicht besser, äh, der, der Renault ist nicht besser, äh, besser als wir. Finde ich nicht. Gerade gerade auf einer Powerstrecke stimmt das nicht. Ah! Doch, doch, doch, doch, das stimmt. Ja. Ich sag da mal bis da und schau Leute. Wir bis sehen dann, uns dann tschau, im tschau. Rennen. Jo, ciao. Ciao.